Mein Name ist Johannes und ich habe letzten Sommer 2015 den Musikmanagement-Bachelor-Studiengang an der Makromedia in Berlin erfolgreich abgeschlossen. Jetzt bin ich bei der Planet Media im Bereich Online-Marketing tätig. An der Makromedia haben mich vor allem die Charaktere oder die einzelnen Dozententypen begeistert. Dadurch, dass jeder Dozent komplett anders, verschiedene Inhalte vermittelt hat, wurde uns oder konnten wir lernen, nicht nur verschiedene Inhalte aufzugreifen, sondern uns auch immer wieder auf, letztlich, wir durften so sein, wie wir sind und konnten trotzdem haben, oder haben trotzdem gelernt, uns auf neue Charaktere immer wieder einzustellen. An meiner derzeitigen Tätigkeit macht mir vor allen Dingen die Arbeit im Team Spaß. Ganz besonders spannend ist, dass man jeden Tag sich letztlich neu erfinden muss, neu auf veränderte Kundenwünsche, Ansprüche reagieren muss und sich darauf einstellen muss und sich letztlich dadurch einfach nur gut weiterentwickeln kann. Und insgesamt ist diese hochdynamische, dieser hochdynamische Arbeitsalltag sehr gewinnbringend und interessant spannend. Die PLANET gehört zur serviceplan die international auch aufgestellt und tätig ist und Kunden berät. Dazu gehören mehrere tausend Mitarbeiter weltweit. Die zunehmende Digitalisierung oder diese digitale Transformation ist eigentlich jeden Tag hautnah erlebbar und spürbar. Man merkt es daran, dass vor allen Dingen neue Technologien möglich werden, zum Einsatz kommen, geprüft werden und die auf der anderen Seite aber auf teilweise veraltete oder noch traditionelle Strategieideen prallen. Und so entwickelt sich letztlich ein ganz interessantes Spannungsfeld, in dem man als Berater immer wieder sich neu informieren muss, um die Kunden bestmöglich abzuholen und beraten zu können. Im Studium habe ich gelernt, mich letztlich immer wieder auf neue Herausforderungen einzulassen und einfach das Beste daraus zu machen. Ich mache den nochmal, glaube ich. Ja, ja.